Ja, willkommen Mein Name ist Daniel P und meiner ist Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Mario Luigi Super Saga. Ja. Okay, Oh Gott! Oh mein Gott! Nein, da will ich nicht durch! Okay, ich auch nicht, gehen wir wieder runter in die Röhre. So. Übrigens, es gibt ja auch den zweiten Teil Partners im teil ja auch äh, als Virtual Console sollen wir den auch jetzt bleiben ja klar haben wir halt halt statt zwei Knöpfe haben wir dann vier Knöpfe oh Gott <lacht> um Gottes Willen, ne aber ich, ich hätte jetzt die auf. ich wünsche nur dass der dritte Teil auch und da äh, in, in Virtual Console Menü zu handen zu geben würde mein Gott ich Wie ja der der dritte Teil ist bowser Inside Story der zweite Teil ist Time okay. ich weiß auf jeden Fall dass es den im E-Shop der Wii U gibt. Weiß, äh, Dream Team Bros irgendwie? Dream Team Bros ist der vierte Teil, die gibt's in 3DS. davon hab ich mal irgendwie so ein bisschen Let's Play gesehen, glaube ich. Ja, und dann der vierte und der fünfte Teil ist ja Paper Gem Bros. Okay. Gut, machen wir es erstmal. Ich muss das eine von mir machen, ne? Äh, ja. Du musst mich unter Strom stellen und um uns da durch losliegen. Oh. Okay, andersrum. <lacht> Man muss jetzt natürlich auch in einem Versuch machen. Wenn die nicht unter Druck setzen oder so, ne? Nein. Nein. Nein, doch. Oh. Also, vorsichtig. Hat doch wunderbar geklappt. War auch First Try. Uh. Uh. Oh, no. oh, hey. no. Direkt dazwischen. Was? jetzt als A drucken. Das ist mein Freund. Ich bin der B. Aua. Ich bin der B-Typ. Ich bin der A-Typ. Deswegen bin ich auch das Alpha-Männchen hier. Ja, ich meine, ich habe immer meine spitze ein Alpha-Symbol drin. Hey, Ruhe da oben. Ah! Ruhe. Oh no! <lacht> mein Gott, sollen das? Was habe ich dir getan? Passiert Passiert sowieso. Dann als wäre nichts gewesen. Ah. Nein, habe ich gemacht. Weg. Äh, okay. Einfach wer, aus dem Kampf verschwunden. Wäre lustig, wenn er jetzt gar nicht mehr da wäre. Übrigens, Level Up für dich. Freust du dich? Ja. Boah, du bist vier Bart. Wollen wir sowieso gerade Bart holen? Also, also wo sind denn noch mehr Bart? Bart! Was denn? Alter, du hast sieben Bart bekommen, der Alter. Das ist Boden! Das ist Bohne. Warte wo? Da! Ah! Oh. Anderswohnend. Achso ja. Hau mich. Hau mich. Hau mich. Hau mich. Warum geht das nicht? Hau mich. So, bitte. Mm. Okay. Ja, warte. Was passiert eigentlich, wenn wir so gehen? Dann kann ich nicht von unten so ein abback geben. <lacht> ja, genau. Ganz amüsichtig. Na, oh, trotzdem. Konzentriere dich. Äh... äh war like. oh. auf dich. Oh, nein. Und dann auch noch den Heil. Kann so, treffe ich wenigstens alles. Los, uh. alles. gemacht. Oh, gar nichts an Schaden gemacht. sind hm. das Ziel immer oder ist auch ein zufälliges Ziel mit dieser Attacke? Nee, der geht äh, oder, oder meistens meinst mein Angriff. Ja dein. Äh, der geht eigentlich auch auf den, äh, auf den aber ich, ich glaube ich kann ihn auch ändern. Ich habe irgendwie so zwei, drei Mal gesehen, wie sich das Ziel irgendwie gewechselt hat. Ja, weil es hat mehrere Gegner sind, auf die ich praktisch zielen könnte. Aber ich glaube nicht, dass es geht. Müssen wir mal ausprobieren. Oh, Ich habe mehr Bart als du jetzt, glaube ich. Oh Mann, jetzt hast, du, jetzt hast du auch noch mehr Bart als ich. Ich glaube, man muss, muss ich in der nächsten Runde mal Bart. Gucken. Nein, <lacht> du hast viel weniger Bart. Guck ich das mal an, ey. Okay, ich habe 9 mehr AP. Das ist schon mal was, aber ja, trotzdem neun. Das ist ja geil. Habe ich so schnell okay. geschaltet? Oh Alter. Gott! <lacht> Alter, ich glaube, wir haben, glaub, wir haben die ganze Kompanie hier. Was bei den da unten kaputt, das belebt ja alle wieder. Nee, ich, ich will erst mal die Super. Bam. Der geht auf mich. Scheiße. Ähm. Mm. ich weiß ich auch, ich weiß nicht auch, was der Bomber oder reagiert. Blitz. What? Was? Okay. Hast du gesehen, wie er den getroffen? hat? Ja, vollkommen komisch. Komm, den schnappen wir uns. Dynamite to. Entree. Er heilt den anderen. Ist der ja blöd. Ah, ist du gar nicht. Und um die, ha um die Hau- und um Hauti. Um. Hey! Hey! <lacht> Schon wieder gleich. Komm, die schnappen wir uns. Sehr schön. Mm. sagen müssen, das sind echt weh getan. Oh, okay, das ist ein Angriff, in dem ich mal endlich klar kommen. Auah. Ich bin nicht in den geworfen. Was den Arsch bekommen. Oh. Oh. Er holt sich den Sandkummer zurück. Bing. <lacht> ja, Ordentlicher Fang, ja, wir müssen den, den Kampf am Leben lassen. Nach der Rätsel auf der Reitung Teil 2 Wirbelblock. Stößt man Wirbel gegen diesen Block so, fliegt er in die Richtung, und man wirbelt. Es macht ihm nichts aus. Aus, wenn er an einem falschen Ort fliegt. Erkenne er mich zum Ausrüstung, wenn ihr nicht hier seid. So ein seltsamer Block ist das. Kann man da hochbringen? Naja, wir müssen, äh, müssen erstmal dagegen wirbeln. Und dann mit einem hohen Sprung darauf. Da oben ist eine Bohne übrigens. Oh. Da. Oh. Jetzt muss ich nicht sogar schon darauf hinweisen. Wir kommen jetzt auch wechseln mit dem Startposition und wähle den Sprung. Ich ich komme mit der Höhe irgendwie nicht klar. Ich denke mal, wir erreichen das nicht. Homisch. Homisch. Ich stehe es nicht richtig. Ja. Ja, jetzt müssen wir sowieso erstmal einmal hier rausgehen und dann wieder herkommen. Weil wir können den Block hier nicht bewegen. Doch, das ist ihm egal. Warte! Ups, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Bisschen Money verdienen. Ja, oh, ist man nicht so schnell. bin ich konzentriert. Wie, hm. sonst, wie sonst jemand? Ich werde nicht ein einziges Mal verfehlen. Passt nur auf. Wird mir nicht entweichen. Nie Im Leben. Niemals. 17. 8, 9, 19. 21. 3. What the? What the fuck? Also, wie ja. schnell da war. Ja, ich dachte, du, du wolltest ihn nicht mehr aus so dem Augen lassen. Aber der war so schnell. Ah, Gumbas. Komm, die schnappen, wir uns. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, vermach. Ich mein Wurf geschossen. Oh, mitten gegen die Fresse geflogen. Ja, ich bin einfach ein Superwerfer, ey. Ich hab's halt drauf, Leute. Du kannst mir mal Sirup geben. Das kann ich mal machen. Ja, oder du, ist super <lacht> Jetzt will ich sie Ins oh. oh. Gesicht. In die Fresse. In die Fresse. Gesichtsausdruck von denen, <lacht> die ich hier getroffen habe. Oh. Oh. Oh. Und jetzt rein ich auf ihn los. Mm. Hey! Du <lacht> bist auf dich gegangen. Hi. Hi. Na, Wie geht's? es dir heute? Okay, danke. Okay, Alter. Ganz schön heftig, er kann einfach einen Sandsturm her. Ja. ja, das muss auch voll wehtun für die Augen. Aber ich mein... ja. ich habe schon mir ja immer Angst, wenn ich meine Augen nicht Oh Gott! Oh, ja. So, jetzt, jetzt drehen wir auf wir drehen auf, wir stehen auf alter Au, <lacht> Au. entschuldigung das war zu schnell auf das ding ja drauf gelandet bin ich ey. ich wollte nicht so übersteuern aber das hat sich irgendwie so ergeben sehr gut ist eigentlich richtig wehtung gegen diese man die haben so ein sperr irgendwie am kopf das muss doch voll leiten <lacht> ja Alter, 142 Schaden, hast du den Schaden gesehen? Wie sagst du, dass man hier gut trainieren kann? Hmm 5. Haha! Opfer. What? Ja, ja, ja, ja, ja. So geht es aber nicht, du kleiner Drecksack. Äh. Wir drehen auf. Drehen. Schneller. Wir stehen auf, wir halten fest zusammen. Schon oh. mal raus. Stört nicht weder so und sperr am Kopf zu haben. Das muss doch tun. Okay. Oh, oh, oh, oh, oh. <lacht> <lacht> <lacht> was wollte das? Denn? Sehr gut. irgendwie will ich herausfinden passiert wenn man die ganzen sachen von die sehen irgendwie witzig witziger hier schon einfach ja einfach alles schlagen und nochmal weil hier war das extra kommando und der flamme ist einfach so mega geil Waha. Warte, ich hatte auch 82 Verteidigung. Warum ich dann weniger? Meine Klamotten oder ja. was? Ja, Da ist aus viel bessere ah. Ausrüstung. Ja, klar. Du wolltest so die andere Ausrüstung haben. Oh mein Gott, der hat das nicht mal gestanden. <lacht> <Aua. lacht> ich wollte zu viel meinst du meinst du dass das war Grund, warum ich versagt habe ich was passiert wenn ich hier Komm, gar nichts ne? ich dreck auf los ah! aber du hast trotzdem seine verteidigung gesenkt muss aber auch da drücken wenn er was halt was finde ich. ich? Ich muss A gedrückt halten, damit ich die Wirbeln kann. also Weil ich, weil ich, muss, ich muss ja Schwung aufbauen. Aua. Ich meine, vorhin haben haben die Typen uns noch so 12, äh, 14 Schaden haben gemacht. Und dann machen sie mir jetzt drei Blop. Blop. Jetzt machen wir 10 Schaden damit. Mhm. Ping. Ah, meine Augen. Oh, da geht auch nicht. Oh, du hast keine BP mehr. Oh, gleich ein Ups. Au. <lacht> <lacht> äh. Ja, genau, danke. Wollen noch meinen letzten Rest hier noch verbrauchen. Ich könnte auch mal neue neue Wege sind auf dem Platz 8. Also... Wow! Lass uns sie erstmal erledigen. Alter, der Schaden! Wow. Heilung. Ich glaube schon, ein bisschen niedriger HP. Bei P brauchst du nicht. Ich will es einsetzen das ist mein Rollenspieler. Er immer am Weinen. Ich muss mich immer voll heilen. Da schlägt mein Rollenspieler einfach höher. Wenn ich irgendwie sehe, ich muss immer alles aus meinen heilen Sachen rausholen. Ja. Ich werde mich doch nicht mit der Potion ein wenn ich noch nicht 200 HP oder so verloren habe. Also ich mache das immer, auch wenn ich vor dem Boss stehe. Ich muss mich da immer wieder heilen. Ich bin immer so die Person, die hat noch irgendwie die ganzen super heilen Sachen im Endkampf, weil ich die nie benutze. So, ich stehe steh mich mal bereit, bitte springe. So soll sagen. Charge. Ah, danke. <lacht> er hat dich nicht getroffen. Okay. <lacht> muss erst mal realisieren, was gerade passiert. Ja, verfehlt? Alter! Mhm. Oh Gott! Oh Gott, Gottes Wilder! Ne? Weißt du wie diese, diese Gegner heißen? Ja, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja. Komm, ich komme gleich diesen Fragezeichen an. Weil diese Gummifische, die da sind, die springen immer über dich drüber. Hm. Hm haben mm. mm. mm. mm. eigentlich von allen unseren Attacken bisher die Dinger den alten ja haben wir ja Nur nicht von ah, es ist der Gummifisch Bam. auf die Flosse gesprungen Aha. Komm, die schnappen wir uns. Die schnappen wir. Uns. Die sind so Stunt, ey. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nee. oh nein. Oi oi es? ist das wird knapp. Das ist das Herz ja kurz stehen geblieben. Schieße das Feuer. Schlage das Feuer. Schlag das Feuer. Ich hau das Feuer. Hau das Feuer. Ich mal das Feuer. Hammer das Feuer. Mach irgendwas mit dem Feuer. Mach das mit dem Feuer. Werf das Feuer. Werf das Feuer. Stoße das Feuer. Stoße das Feuer. Ich werf das Feuer nochmal. Das Feuer nochmal. Du hast Feuer nochmal werfen. Moment mal, ich werfe das Feuer. Was? Ah, guck mal, der Kampf ist vorbei. Oh. Ha. Ich bin ja so, so spät. Oh, oh, oh no! Alter, das war auf mich zugekommen! Das war auf mich zugeflogen! Er oh. hat mir den Schritt gebissen! Oh nein! Oh! Ah. Ich bin vergiftet! Ich glaube ich bin sogar schwer vergiftet! Jo, ich war schwer vergiftet. Wie könnt ihr es wagen? Ich elektrisiere euch, wenn es funktioniert. Es hat Wohnt. funktioniert. Ha? Aha, das hat. Ah, weil das. weil das die Heil sind. Oh. Weil der andere ja aus Gummi ist. Hat er den geheilt? Nein. Es hat es hat aufgeklärt, wer wer ist. Okay. Ha. Ja, hat wollen getriggert. Und der ist ja aus Gummi. der ja gar keinen Schaden bekommen eigentlich. Eigentlich nicht, aber trotzdem, ich werde ihn jetzt verbrennen. Oh. Mhm. Also. Mit der Macht des Hungers. Ja, <lacht> bei meiner Macht des Hungers. Es fühlt sich einfach so an, als ob in meinem Magen ein schwarzes Loch ist. Ja. Es tut mir leid, wenn du das hören musst. Ich hoffe mal, dass, dass du das rausschneiden kannst. Weiß, das du? Weiß ich nicht. Ich hoffe mal, weil sonst wäre das ganz schön peinlich. Also noch Knurren am Magen. Schneider. <lacht> Na gut, okay, weiter. mal hm. so, Dann haben wir mal hier oben. Ah, warte. Na Ja. Du also musst du hier nur ein bisschen nach vorne gehen. Dann kann ich auch da... Oh, yo, yo! oh. Ah, oh, warte, halt! Wir Oh. jetzt darüber. Im oh, Gott, noch weiter. oh. Oh. Gott. Oh. Nein. Oh. Nein, oh. Nein, oh. Nein, oh. Nein, oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Gott! Oh, Gott. Der Macht des knurrenden Magens. Ich habe es geschafft. Das Spiel von uns verlangt. Also, also. Nein, da ist nichts, mal da, da, unten. Oh, oh, da. Was kannst du eigentlich? Du nichts von einem Bruder. <lacht> also. Na na na, so geht das aber nicht, du kleiner drecksack Mal wieder investieren diese riesen wohnen Ja, müssen wir machen, wenn wir, damit wir das nächste mal in oben wo sind. Also bestimmt irgendwann müssen jetzt überall mit wahrscheinlich ne außer da wo wir noch spezielle hammer brauchen ja wir müssen halt über diese Brücke gehen aber wir müssen dafür noch etwas machen der Mann aus das sah aus das sah ein bisschen aus wie bosskampf irgendwie meinst du keine Ahnung, aber irgendwie. Matthias, ja, ne? Äh, ja, warte mal. Ich, richtig. Ja. Da ja, müssen uns da rechts. Rechts, rechts. Da wo der Daumen links ist. Oh, warte mal, ja. What? Ja. Ja, wir müssen uns irgendwie irgendwie einen Weg darüber bauen. Boah. Nein. Was soll da? Ich will jetzt mal rankommen. So ist es perfekt. Ja. Und diese Rätsel vom Pokémon hier, diese Eisrätsel. Ja, aus dem Eisfahrt. Mein Gott, ey. Ein Magen. Äh. Nein. Nein. No. What are you doing? No. Waldrum, waldrum, ja. andersrum. <lacht> äh, hallo. Warum steuerst du mich? <lacht> <lacht> das fällt dir ein. Meine Sixin ist zu steuern. Ey. Äh, hey. mein wir sind jetzt ganz. Wir sind jetzt ruhig. Wir sollten mal gehen. Ja, was rechts hier noch? Ja, was? Nee, man, halt, da kommen wir wieder zurück. Noi. Nein, nein, nein, nein, nein. Warte, warte. Was? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Also war richtig, oder? Ja. Und. Und. Mm -mm speichern und dein Part bänden Ja. Minuten. Okay, das wäre es dann und für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Trotz meines knurren magens <lacht> <lacht> Es tut mir leid. Hey, ja. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Nein. Ich sehe, da kommt wahrscheinlich ein Bosskampf, dann sieht irgendwie so aus. Ja, ich glaube auch. Bis dann und ciao. bye, bye. <lacht>